Mahlzeit. Ich bin heute mal wieder über Begriffe gestolpert und zwar Evidenz und Empirie. Ich komme dann gleich drauf, was das bedeutet und bei der ganzen Stolperei ähm, über diesen Artikel zum Beispiel, äh, Corona-Kritik. Ich habe mich nämlich gewundert, dass äh, die ARD-Sendung, naja, und einige andere Ausstrahlung bzw. Äh, Artikel, über die ich berichtet habe, doch wirklich seltsam zu den derzeitigen Nachrichten sind. Denn jetzt ist alles wieder viel schlimmer und so weiter. Also das wundert mich schon. Gut, also äh, zu diesem Artikel. Berliner Bürgermeister. Ja, da hatte ich mich verklickt und da bin ich auf diesen äh, Artikel zuerst gekommen. Und zwar Müller, das ist der Berliner Bürgermeister, wehrt sich gegen Spahns Corona-Kritik. Und der Satz ist mir aufgefallen. Der Müller sagt dass Herr Spahn gestern eine traurige Geschichte erzählt, wie er in eine Berliner Kneipe geht und darum kämpfen muss, eine Maske tragen zu dürfen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ach so, dass er darum gekämpft hat, sagte Müller. Ja. Na gut. Die andere Sache, da bin ich auch drüber gestolpert, durch Zufall, das ist ja in Google wirklich ein Fundus, ne? Berlin. Auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn ist genervt davon, dass er in der immer internationaler werdenden Hauptstadt Berlin mit der deutschen Sprache bisweilen nicht mehr weiterkommt. Mir geht es darum, auf den Zwirn, äh, das, ach so, das sagt der Staatssekretär sogar selber, also mir geht es zunehmend auf den Zwirn, dass in manchen Berliner Restaurants die Bedienung nur Englisch spricht, sagte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Auf so eine Schnapsidee käme in Paris sicher niemand. Äh, generell, also auch über die Gruppe von Kellner hinaus, findet der 37-Jährige, dass in Deutschland das Zusammenleben nur gelingen könnte, wenn alle auch Deutsch sprechen. Ui. Das sollten und dürfen wir von jedem Zuwanderer erwarten. Puh, das hat die BILD berichtet, aber das war schon ein paar Tage her. also vom 12.8. Äh, sehr verwunderlich, aber jetzt... Irgendwann, ja, den Artikel hatte ich dann gefunden. Mediziner fordern dringend eine neue Strategie beim Umgang mit Corona, sagt die Berliner Zeitung äh, am 17.09. Die Gesellschaft müsse sich auf ein Leben mit dem Virus einrichten. Hm, sagten Vertreter der evidenzbasierten Medizin. Belastbare Forschungsdaten sollten Grundlage der Politik sein. Der Panikmodus Modus müsse ausgeschaltet werden. Also es läuft schon eine Weile irgendwas im Hintergrund. Äh, seltsam. Nochmal zur Evidenz. Evidenz. Das sieht man dann auch noch, auch noch in Wikipedia. Vorläufig wahrscheinlich. Evidenz bezeichnet in der Philosophie, dass aufgrund von Augenschein oder zwingender Schlussfolgerung unbezweifelbare, ja, erkennbare oder die dadurch erreichte unmittelbare Einsicht. Eine aufgrund von Evidenz gewonnene Gewissheit wird als selbstverständlich empfunden und damit erübrigt sich eine exakte Beweisführung. Also, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass wenn ich immer mehr esse, ich eindeutig sehe, dass ich davon dicker werde, naja, dann ist das Essen schuld. Umgekehrt, wenn ich äh, durch viel Gemüse essen äh, ja, wenn ich da äh, merke, dass ich immer gesünder werde, ja, dann scheint es zusammenzuhängen. Das spielt aber mit rein in die Empirie. Das ist nämlich Empiria, Empiria, Erfahrung, Erfahrungswissen. Ich komme dann gleich nochmal im Einzelnen drauf. Anders. Evidenz, wenn augenscheinlich klar ist, dass wirklich ähm, an Grippe zum Beispiel... Nur ganz wenig Leute sterben. Ja, dann ist das so sicher wie das Armen in der Kirche, wie man so immer sagt. Da muss man da nicht noch lange Beweise führen. Und ähnlich scheint es uns ja mit Corona genauso zu gehen. Wo nichts ist, ja, da kann auch nichts passiert sein. Aber gut, nein, Moment, wir gucken uns noch mal die evidenzbasierte Medizin an. Und zwar evidenzbasierte Medizin, falls ihr mal seht, EBM entlehnt von Englisch und so weiter, auf empirische, ne, erfahrungsmäßige, auf empirische Belege gestützte Heilkunde ist eine jüngere Entwicklungsrichtung in der Medizin, die ausdrücklich die Forderung erhebt, dass bei einer medizinischen Behandlung patientenorientierte Entscheidungen nach Möglichkeit auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden sollen. Also wenn ich Mal anders gesagt, wenn äh, beziehen wir uns nochmal auf die patientenorientierten Entscheidungen. Wenn ich sehe, der Patient hat nichts, ja, dann muss ich ihn nicht noch mit irgendwelchen Mitteln vollpumpen. Sagen wir es mal ganz grob. Nochmal zur Empirie. Empirie ja, die Erfahrung, das Erfahrungswissen ist eine methodisch-systematische Sammlung von Daten. Also, ich gucke mir immer wieder etwas an, auf eine bestimmte Sache bezogen und sage siehst du hat wieder nicht geholfen oder siehst du hat geholfen oder siehst du da war nichts und wieder ein Fall und siehst du da war nichts und noch ein Fall und siehst du da war nichts also ich beziehe mich immer auf ganz spezielle äh, Wissensbereiche und sammle dann aber die Daten so jetzt kann man dann noch weiterlesen aber ich denke mal das soll es bis dahin genügen weil es werden uns ja sehr, sehr viele Fremdwörter um die Ohren gehauen ne, zum Beispiel Inzidenz habe ich heute Morgen schon wieder gehört und mir ist wieder da Husten gekommen oder oder oder oder alles in äh, diesem Kanal schon zu finden. So habt einen schönen Tag, denkt über diese Worte nach, Empirie, Evidenz, eine sehr schöne Sache und ja macht was, was wir machen steht unten in der Videobeschreibung und wie ich dahin komme dazu auch. Hier wieder der Link, der immer wieder gerne äh, genutzt wird. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Und hier ist dann der Link für das Video, wo man richtig schön kommentieren kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Macht was, aber macht's gut. Ne? Tschüss. tschüss.